Guten Abend, meine Damen und Herren. Bei einer Massenkarambolage auf der Autobahn 19 bei Rostock sind mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. Etwa 60 wurden verletzt. Sturmböen hatten trockene Erde von den Feldern aufgewirbelt und den Autofahrern schlagartig die Sicht genommen. Der Unfall ereignete sich an der A19 Rostock-Berlin bei Kabelsdorf in der Nähe der Ausfahrt Rostock-Lage. 40 Fahrzeuge rasten ineinander, einige brannten aus, darunter ein Tanklastzug. Schon jetzt ist klar, es ist der schwerste Unfall in der Geschichte Mecklenburg-Vorpommerns. Am Mittag nimmt ein heftiger Sturm aus trockener Erde den Autofahrern die Sicht. In einer Senke baut sich eine Wand aus Staub auf. Bis zu 40 Fahrzeuge rasen ineinander, darunter ein Gefahrguttransporter. 27 Autos brennen aus. Derzeit bemühen wir uns, äh die Unfall dementsprechend auch aufzuarbeiten. Wir kümmern uns um die Verletzten bzw. die, die jetzt in irgendeiner Form betroffen sind. Das ist ein ganz schlimmes Ereignis. Die Feuerwehr braucht mehrere Stunden, um die Flammen zu löschen. Rettungswagen und Hubschrauber bringen die Verletzten in umliegende Kliniken. Zusätzliche Betten werden bereitgestellt, Ärzte und Schwestern aus der Freizeit geholt. Erschwert werden die Bergungsarbeiten durch den anhaltenden Sandsturm. Mit Böen um 80 km pro Stunde fegt er über die Autobahn. Bauern besprühen die Felder an der Unfallstelle mit Gülle, um die Erde zu binden. So soll den Rettungskräften die Sicht erleichtert werden. Die Autobahn 19 ist nach wie vor in beide Richtungen gesperrt. Wie lange die Rettungsarbeiten noch dauern werden, ist derzeit völlig unklar.